Hallo. Hallo, hallo. Ja, danke. Als erstes ja. würde ich dich an mir sichern. Okay. Die Hauptsicherung. Verbinde dich mit meiner Hauptsicherung. Und mach das zu, ne? Mhm. So, kopf Ja. Siehst du, der Karabiner verbindet unsere Hauptsicherung. Und ist hier geschlossen. Mhm. Das heißt, du bist jetzt schon mal mir gesichert. Dann fisch ich mal runter. Das ist doch schön, oder? Großartig. So, dann werde ich weiter hochklettern müssen. Und das einbauen, damit ich dich dann so eine Sicherung ausbauen kann, ja? mhm. So, ich baue das erst hier an und ich kann es dann noch höher schieben. Fürs Video nicht zu hoch, äh, wäre gut. Weil ich euch in horizontal und nicht in vertikal filme. <lacht> er macht gerade ein scharfer, schönes Gesicht. Mit der Lächeln, genau. Ich bin ja verletzt. Aua! So, wunderbar! Mhm. Ja, also die Höhe ist perfekt für mein Video. Aber Dreh habe ich genug, um ihn raus. Du kannst schon 5 cm höher, Es geht auch, ich kann auch so machen. So, haben wir jetzt. Ja, ist perfekt. Dann kommt da der Katharina rein. Dann zeige ich das ein bisschen näher. Eine Traumavermeidung. So. Genau, ich habe jetzt eher mit. Damit so, kannst du dich mal drin kümmern. Ja, ja. So, jetzt werde ich meine. An die Bandschlinge an dir anbringen. Oh, schon wieder. Ne, diesmal ist das halt auf der richtigen Seite. Im Moment ist gut. Das folgt hier der Hauptsicherer. Den kommt von unten, damit er nicht stört. Genau, da zeige ich das ein bisschen näher. Deine Hand weg, Jojo, jo, damit man das sieht. Genau. Und dann trost er hier oben durch. Oh. Das ist nicht zu dicht oder? Das ist das dran, oder? Das nicht zu dicht. Das, da das du Bench kannst vielleicht. gar nicht schlafen. Ja. Äh, es passt. So. Außen also, ist es gut, denn außen ist gut. Das ist egal, aber zusätzlich. Auch schon genau. Ne, das ist egal bei dem. So. Dann bevor ich aufsteige, würde ich aber noch meine Fußgängerung aufbauen. Mhm. Und unter ist Abweite. Genau, ein bisschen drehen. Schön. Okay. Wir sind so wie im Zirkus, die Leute, die oh. immer so die Sachen so... Äh, macht da nichts, nichts falsch, ne? Ich kann euch sogar dann sagen, wie viel Zeit ihr gebraucht habt am Ende. Jetzt wird die 8 eingebaut. Wir machen das Kannst jetzt du sehen? Ja, ich habe einmal unterbrochen, deswegen ist es nicht ganz der Anfang, aber... Ja, aber ich meine, du siehst gerade, oder? Ja, ich sehe seh ganz gut, was sie macht. Ja, ist besser, wenn du siehst, man sieht weniger deine Hand. Nicht, dass deine Hand nicht schön ist, aber... Jetzt zeige ich mal den. Der muss erstmal ein bisschen runter. HMS. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig. so richtig. Doch, doch. Er kann, der da kann aus Versehen aufgehen, das, wenn das Seil drauf ist. Das ist dann blöd. Also. Ja, sieht gut. Wunderbar. Ja, jetzt hat er sich gedreht. Sehr gut. Dann, musst du uns vielleicht wieder drehen. Weil jetzt kommt das Bein wieder. Okay, warte mal. Nicht so doll. Stopp. Oh, und vor allem, sie ist jetzt nicht mehr verkehrt rum zu ihrem äh, LOP, aber es ist ja nicht so schlimm, das kann sie gleich machen. Ja, ja, die, linke, die, die, die, die linke Seite die, die wird wird, wird hergestellt. Ja, genau, jetzt ist gut. So, ist ja, sie. ja, das war, so sieht das gut aus. Das haben wir intensiv geprobt. So sieht das gut aus. Ja. So, dann? Kann ich jetzt, ah, nee, ich muss Erstmal muss er hochgezogen werden, indem sie an ihrem Gurt greift. Das kann, dass sie jetzt gerade schon nachzieht, ist nicht so, so relevant, weil man muss eh noch einmal nachziehen danach. so. Genau, das da. Cool. So. Na? Jetzt weiß ich auch warum ich das. Dann kannst also du die mir drehen, wenn sie jetzt gerade nach. also da solange sie das abmacht. Ja gut, ja, Ach so, das aber aus der Seite kann ich das auch sehen, ich sehe das auch hier, ja, aber nicht zu viel drehen, ein bisschen weniger, ja so, so ist gut, so habe ich die 8. Gut, dass es nicht so hoch ist, dann kommt es an meine Beine, sonst wäre es von Füßen. So ein Stecken ja, genau, mit so einem langen dann hochschieben, genau, sehr gut. Das mal. Ja gut. Ja. ja. Oh, sehr gut. So, bist du bereit? Ich bin bereit. Ich halte uns. Hm. Bitte, jetzt, äh, Frau, Rede euch noch mal ein bisschen. Ja. Ich hm. mal oh, okay. kleine, kleine so, kleiner Krass. Gut. Alles gut? Ich lebe gut. noch. Boah. Wow. Das war die oh. Schenkel. Genau, das war die, die Beine. Okay, jetzt sprech ich noch mal, damit man das Abseilsystem sehen kann. <lacht> Na ja, jetzt ist es nur ein Arsch. Oh, so? Ist nur ein Arsch. Ja, so ist es besser. Jetzt ist es äh, zwei Arsch. Alles mitnehmen. Genau. So. Alles verändern. Jetzt gehen wir langsam runter. So, denk dran, nicht aufstehen und sitzen. <lacht>